Ich heiße Marlene, ich bin Leonore, ich bin Lea, Daniel, Yashi, Selina, ich heiße Jakob, Matthias Klausen. Was sind Hochschultage? Ich bin gerade in Dresden vom Hörsaalzentrum. Wir veranstalten gerade einen Kaffeestand, ihr seht ihn im Hintergrund. Wir verschenken Kaffee, wo wir ganz viele Leute einladen wollen zu unseren Veranstaltungen, und dazu über Jesus ins Gespräch zu kommen. Wir haben gerade einen Lunch and Talk veranstaltet. Ein paar Leute, das sieht man auch im Hintergrund. Ja, es gab kostenlose Pizza. Viele Pizzen. Und es gab einen kleinen Vortrag dazu. Ich bin gerade hier im Hörsaal für den dritten Vortrag unserer Hochschultage, der in fünf Minuten startet. Am ersten Tag waren noch echt wenige Leute da und das war für uns ein bisschen herausfordernd. Aber es geht ja nie um uns, es geht ja um Gott. Und die Leute, die gekommen sind, die waren genau richtig hier. Und gestern waren viele Leute da und es gab mega gute Gespräche hinterher. Es ist nicht euer Werk, sondern es ist Gottes Werk. Und wenn ihr ihm die Wege ebnet, wird er sie gehen. Ich bin Teil der Hochschultage, weil ich es erstmal ein sehr gutes Anliegen finde. Es ist auch ein Grund, weshalb ich in die Hochschulgruppe hier mit reingegangen bin. Es ist ja auch dort ein Ziel, Leute auf dem Campus zu erreichen, anzusprechen und ja auch vom Glauben weiterzugeben. Ich war bei einem Hochschultage-Trainingstag, wo ganz konkrete Tipps gegeben worden sind, was wir tun können, wie wir es umsetzen können. Und das hat mich ermutigt. Wir überlegen in Leipzig auch mal Hochschultage zu machen und es ist es richtig cool, das hier einfach mal mitzuerleben. Immer dieses, dieses Gefühl, wenn ich einen Vortrag halte und dann sieht man immer so Leute in der letzten Reihe sitzen, die zeigen sich ihre Körperhaltung, eigentlich will ich da nicht dabei sein, die machen so und lesen sich so zurück. Und wenn die am Ende des Abends so da sitzen und so und nachdenken und eine Frage stellen oder Interesse finden, dann denke ich immer, super. Und manchmal passiert es, dass solche Leute tatsächlich auch zum Glauben finden. In Dresden sind wir als SMD ein, leider nur eine der wenigen Hochschulgruppen, die missionarisch unterwegs sind und haben trotzdem mit einer anderen, die noch hier ist, zusammengearbeitet. Das war richtig cool, weil wir mit gemeinsamer Kraft äh, das gleiche Ziel verfolgen konnten. Und ich möchte euch ermutigen, euch zusammenzuschließen als christliche Hochschulgruppen und gemeinsam für Jesus am Campus aktiv zu werden.